Mir gefällt ganz und gar nicht, wie du da schwachst. Hast dich wohl wieder am heiligen Wein vergriffen. Du bist beschickert! Du versoffenes Mountier du! <lacht> ho, Däusche! ho! Haltet ein, mein Freund! Ihr habt soeben das Gebiet von Robin Hood und seinen lieben Brüdern betreten. Äh, Nein, nein, nein, wir sind hetero, nur barmherzig. Also Und willst du mir wohl verraten, wer du bist mit deiner ungewöhnlich langen Feder am Hut? Ich bin Robin von Loxley. Robin von Luxley? Ich komme soeben von Jungfermerien. Der Holden, der du gestohlen hast das Herz. Du kriegst der Diebe, du! Ich kannte ihre Mutter und ihren Vater, bevor sie die Pester hingerafft hat, Lord and Lady de Brötchen. Weißt du, ihr seid wie geschaffen füreinander, du und Merrien, Was für eine Kombination? Loxley und Brötchen, da fehlt nur noch dich Und wer seid ihr? Ich bin Reppe Tuchmann, Hoflieferant für Heiligen Wein und Mole Extraordinär. Shalom, hier, ah, ja, Schalom, Freunde. Mole? Ich glaube nicht, dass ich von diesem Beruf bereits gehört habe. Der Moll, Das ist ein unglaublich wichtiger Kerl. Der macht machte Beschneidungen. Was? Äh. Was, so sagt Wertermann, ist eine Beschneidung? Oh, das ist der letzte Schrei. Die Damen sind ganz scharf drauf. Oh, dann will ich aber oh, eine. eine. Merk mich auch mal vor, ich will eine. Ich bin dabei, wie wird das gemacht? Das ist ein Klacks. Ich nehme meine kleine Maschine... Ich nehme dein kleines Dinges, siehst du? Ich stecke ihn in dieses kleine Löchlein hier rein und nipps, der Spitz. Oh. No, will zu essen? Äh, ich hab's mir anders äh, überlegt. Ich hab ganz vergessen, dass ich schon leider habe. Christ, ich muss mich wohl an eine viel jüngere Zielgruppe wenden. Rabbi, ihr scheint auf der Seite der Guten zu stehen. Möchtet ihr euch uns anschließen und mit eurer Weisheit zur Seite stehen? Eurem Rat und äh, vielleicht ein bisschen was von eurem Wein? Oh. Naja, Weisheit und guter Rat.